Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur elften Vorlesung in Elektronische Schaltungstechnik 2. Heute ist Weihnachtsvorlesung. Ähm, heute aus unserem Studio äh, bei uns in der Infeldgasse mit ganz, ganz, ganz viel Aufwand ähm, von meinen Kollegen, der da betrieben wird, um eine möglichst, ähm, einen möglichst spannenden Versuch Ihnen darzubringen. Wir wollen heute eine sogenannte Phase-Locked-Loop-Schaltung bauen. Wir ähm, wollen verstehen, wie wir äh, ein Glocksignal ähm, einfach erhöhen können. Wie können wir irgendwie eine Schaltung bauen, die uns eine Frequenz von irgendeinem, ähm, von irgendeinem Oszillator nimmt und eine höhere Frequenz Rausmacht. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass wir so gut wie alles ähm, verwenden und brauchen werden, das wir bisher in der Vorlesung äh, Schaltungstechnik 2 gelernt haben. Also äh, hier kommt äh, prinzipiell vor, dieses ähm, Thema aus, aus der zweiten Vorlesung, Analog and Digital Circuits werden wir brauchen. Da werden wir ein Prüfungsbeispiel dazu rechnen. Dann die ganze Logik werden wir brauchen. Äh, Gut, CMOS ist nicht wirklich drinnen, das ist in den äh, Chips drinnen, die wir verbaut verbauen haben. Aber wir brauchen ähm, die ganzen Flip-Flops und wir brauchen Filter. Ja, gut. Schauen wir, schauen wir mal rein. Ah ja, genau. Das Meme des Tages äh, ist Ihr Arbeitsalltag als Ingenieur. Heute weihnachten Gut, schauen wir uns an, wie so eine phase loop schaltung äh, funktioniert. Ähm, Sie haben irgendeine Art von irgendeine Art von, von, von Taktsignal, ja? kann man zum Beispiel einen Pierce-Oscillator verwenden. Ähm, Sie haben irgendeine Art von Phasenvergleicher. Wir werden heute sehen, wir können das mit einem sogenannten mit einem gatter machen. Sie haben irgendeine Art von Tiefpassfilter. Da werden wir dann nur eine Signalkonditionierung eine, äh, reinbauen. Ähm, Sie haben irgendeine Art von Voltage Controlled Oszillator und Sie haben einen Zähler. Nur mal kurz zur Erinnerung, wie es funktioniert. Sie haben hier irgendeine Grundfrequenz und hinten haben Sie einen Oszillator, der je nachdem, was er für Eingangsspannung kriegt, schneller oder langsamer werden kann. Und jetzt nehmen Sie diese Oszillatorfrequenz, teilen sie durch einen Faktor, 2, 4, 6, 8 oder 100, was auch immer, ähm, und bekommen hier damit eine langsamere, äh, einen langsameren Takt als vor diesem Counter. Ja, sie bekommen hier zum Beispiel nur ein Achtel der Frequenz, die der VCO hier ausgibt. Und jetzt haben Sie eine Schaltung, die Ihnen die Eingangsfrequenz und diese geteilte Frequenz vergleicht. Und wenn die nicht gleich sind, wenn die untere langsamer ist als die Eingangsfrequenz, dann gibt dieser Phasenvergleicher über einen Tiefpassfilter ein Signal an den VCO und sagt, du musst schneller werden. Der wird schneller, der Ausgangstakt wird wiederum geteilt, dann wird wieder verglichen, sind die beiden schon gleich schnell. Wenn nicht, dann wird wieder ein Signal weitergegeben. Dem VCO wird gesagt, so werde schneller. Das geht so lang, bis am VCO die achtfache Frequenz, zum Beispiel, wenn man den Faktor 8 hier hat, von der Eingangsfrequenz ist. Und so haben sie es geschafft, dass sie eine eine Taktfrequenz schneller gemacht haben. Und wie das jetzt genau ausschaut, das schauen wir uns jetzt genau an. Die erste Frage habe ich jetzt leider vorweggenommen, nämlich was diese erste, dieser erste Schaltungsteil ist. Da hätte ich Sie jetzt eigentlich über Feedbacker fragen wollen, was Sie glauben, dass das ist, habe ich aber schon verraten gehabt vorher. Es ist ein Pierce-Oszillator und ja, den werden wir uns jetzt beim Christoph anschauen. Also wir haben hier unseren Schaltungsaufbau, dann sieht hier das oszillator und dann die PLL und die PLL BLL kommen dann später. Und hier dieser Teil mit dem großen silbernen Ding, das ist unser bis oszillator Das große silberne Ding ist unser, unser Schwingparz, der schwingt mit 100 kHz. Ja, dann schauen wir uns im ostsee und machen, das tut. Der Schwingfahrt ist in dieser Schaltung jetzt hier. Am Osteroskop sieht man es oben, das ist ein Brain Channel das ist genau jetzt äh, der Ausgang von unserem piers ah, genau, Und man sieht, das Ganze schwingt schön vor sich hin und man kann es dann herausmäßig ausmessen, genau wie Kilohertz. Ähm, durch 60 signal aus und das wird unser referenz für die noch bescheulternde sch PNL. Das heißt, wir werden diese 100 Kilohertz Taktfrequenz nehmen und aus denen machen wir dann mehr. Ähm, vielleicht nur ganz kurz zur Wiederholung vom Pierce-Oszillator. Neben dem Schwingquarz, diesem großen silbernen Ding, das werden Sie auch auf verschiedensten Platinen immer wieder sehen, ähm, Sie haben meistens zur Taktgebung äh, eben äh, irgendwelche Quarze, die meistens so oder so ähnlich verpackt sind. Neben diesem Schwingquarz besteht, ähm, der Pierce Oszillator. Das wichtigste zweite Teil ist ein Inverter und zwei Kapazitäten gegen Ground. Warum ist das so? Dieser Schwingquarz, der schwingt ja mechanisch. Ähm, und diese Schwingung kann man anregen mit einem piezoelektrischen Effekt. Ähm, wie funktioniert dieser piezoelektrische Effekt? Äh, das ist, im Prinzip einfach durch die mechanische Verbiegung dieses Quarzes ähm, bekommen Sie eine Ausgangsspannung. Oder umgekehrt, wenn Sie eine Spannung an den Quarz anlegen, dann biegt er sich. Ja. Das heißt, Sie benutzen ähnlich wie bei einer, ähm, von mir aus, einer, einer, einer, einer Box, irgendeiner, äh, irgendeinem Lautsprecher, ähm, die, die Eigenschaft ähm, des, des mechanischen Schwingkreises kombinieren das mit einem elektrischen Schwingkreis. Und wie macht man das? Ja, man schließt links und rechts einen Kondensator an und ähm, gibt noch einen Inverter dazwischen und dieser Inverter ist wieder versorgt mit irgendeiner Versorgungsspannung von 5 Volt. Sprich, wenn hier zum Beispiel am Punkt 1 am Anfang 0 Volt sind, ähm, dann gibt er 5 Volt aus. Das heißt, dieser Kondensator wird sich aufladen auf 5 Volt. Ähm, gleichzeitig äh, wird hier der Kondensator über diesen Widerstand von, von, von, von Megaohm bzw. von den 100 Ohm auch geladen. Irgendwann erreichen wir hier ähm, auch die 5 Volt. Das heißt, der Inverter wird wieder umschalten auf 0 Volt, wird den anderen wieder entladen und das ganze Ding beginnt zum Schwingen. Bias-Oszillatoren brauchen öfter mal ähm, eine gewisse Zeit, um, ähm, um sich ein, einschwingen zu können. Ähm, aber wenn es dann soweit ist, dann ist es sehr stabil, weil der Quarz. Sehr stabil schwingt. Ähm, der schwingt sehr temperaturunabhängig. Manchmal werden diese Quarze sogar ein bisschen beheizt, ähm, dass sie wirklich konstant die Temperatur halten. Sonst könnten sie einen Schwingkreis ja einfach auch aus den Invertern aufbauen, aber mit jeder Spannungsänderung, mit jeder Temperaturänderung wird das Ding dann irgendwo zu wanken beginnen. Das Problem hat man in billigen Uhren ab und zu mal. Ähm, wenn kein Quarz verwendet wird, wenn sie einen Quarz verwenden, ähm, erhalten sie eine eine relativ stabile Frequenz. So, zweiter Teil unseres, unserer Phase-Locked-Loop-Schaltung ist der sogenannte Voltage-Controlled Oszillator. Das heißt, Sie brauchen irgendwo einen Oszillator, den Sie mit einer Eingangsspannung ähm, kontrollieren können und das werden wir uns jetzt anhand von einer Simulation aus anschauen, wie dieser spezielle Oszillator funktioniert. Sie sehen hier, wir benutzen hier ein, ein NAND-Gatter, wo wir aber beide Eingänge äh, quasi zusammengeschalten haben. Das heißt, das Ding funktioniert eigentlich wieder nur als Inverter. Und Sie sehen hier kleine Zeichen, die darauf hinweisen, dass es ein Schmitt-Trigger ist. Das heißt, dieses Ding hat Schaltschwellen. Und ja, damit gibt es jetzt für Sie die erste Aufgabe. Sie wissen, dieser Baustein heißt CD4093B. Und die erste Aufgabe für Sie heute ist, ähm, finden Sie das Datenblatt und sagen Sie mir, was sind denn die Schaltschwellen von, von dem. Also einfach googeln. Oh, da ist die erste Antwort im Chat. 2,9 Volt positiver Trigger und 1,9 Volt negativer Trigger. Ja, das müsste passen. Genau, ich zeige Ihnen hier kurz das Datenblatt, so wie ich es nie gefunden habe. Also, da sehen Sie hier auf der ersten Seite, Sie sehen hier, da sind mehrere NAND-Gatter mit Schmitt-Trigger-Funktion drinnen verbaut. Wir brauchen nur eins davon. Und hier ähm, haben Sie eine Tabelle, welche Schaltschwellen hier ausgegeben werden. Wir haben gesagt 25 Grad Raumtemperatur, wir haben gesagt 5 Volt Versorgungsspannung, da haben wir eine Positive Trigger Voltage von 2,9 bzw. eine Neg Negative Trigger Voltage von 1,9. Das Ganze können wir uns auch in einer Simulation anschauen. Sie sehen hier genau die gleiche Schaltung, ähm, wie wir sie jetzt ähm, haben, äh, in, in unserer und was macht diese Schaltung jetzt? Wir haben hier eine Eingangsspannung, die habe ich jetzt einmal für die Simulation bei 0 starten lassen und die geht dann einfach linear rauf bis zur Versorgungsspannung von 5 Volt. Und was passiert jetzt, wenn wir hier die Threshold-Spannung erreichen? Das heißt, wir brauchen hier diese Positive Trigger Voltage, wenn wir hier diese... Ähm, vorher gesehen 2,9 Volt erreichen ähm, mit der Eingangsspannung dann ähm, schaltet das, das Ding einfach um das heißt Sie bekommen hier äh, einen Low Level Sie sehen hier ähm, am Eingang diesen Kondensator der wird sich auch langsam mit der Eingangsspannung ähm, mitladen sobald wir ähm, am Ausgang am ähm, Umschalten von High auf Low Level wird sich dieser Kondensator C1 wieder über die Diode D1 und R2 entladen. Wenn Sie das Schaltungstechnik Labor schon gemacht haben, dann haben Sie diese Schaltung vermutlich schon gesehen, weil auch dort ähm, wird genau diese Schaltung als Voltage Controlled Oscillator benutzt. Gut, wenn der Kondensator dann übrigens wieder entladen ist, schaltet er ähm, dieses Gatter wieder um. Ähm, das heißt, Sie bekommen hier eine positive Ausgangsspannung und damit wird äh, blockiert diese Diode und damit wird über die Eingangsspannung der Kondensator wieder geladen, so lang, bis die nächste Schaltschwelle kommt. Schauen wir uns das einmal an. Also wie gesagt, ich habe hier eine Eingangsspannung von 0 bis ähm, 5 Volt und ab unserer Schaltschwelle, das ist jetzt ungefähr diese, diese 2,9, überlegt überlege gerade, da kann man einen Grid anzeigen, ja, circa, ähm, circa diese 2,9, beginnt dieser ähm, Schmittträger auf einmal umzuschalten und je höher diese Eingangsspannung wird, desto ähm, desto schneller schaltet das Ding hin und her. Und das ist genau die Funktion, die wir haben wollen. Wir wollen eine Schaltung, ähm, die wir mit der Eingangsspannung kontrollieren können, wie schnell sie hin und her schwingt in gewiss, einem gewissen Rahmen. Also die Bandbreite ist nicht irgendwie unendlich groß, die haben wir schon so dimensioniert, dass sie für unsere Anwendung passt. Gut, das war also der Voltage Controlled Oscillator, die zweite Schaltung, die wir brauchen. So, jetzt geht's weiter. Was brauchen wir als nächstes? Als nächstes brauchen wir irgendwie eine Möglichkeit, die Ausgangsfrequenz dieses VCOs herunterzuteilen. Und das wird uns wieder Christoph zeigen. Wir haben es, glaube ich, noch nicht erwähnt, aber vielleicht haben Sie, haben Sie es eh schon in Rolle gesehen. Wir wollen eine Ausgangsfrequenz von 800 kHz haben. Also eine Eingangsfrequenz von unserem Biasoszillator 100 Kilohertz, Ausgang 800 Kilohertz. Das heißt, wir müssen einen Faktor 8 teilen. Und mich hat es, glaube vorher schon erwähnt, diese Teilerfaktoren sind meistens äh, zwei Potenzen. Einfach, man kann digital sehr, sehr leicht durch zwei oder vielfach in zwei Teilen. Ähm, für den, ähm, ja, um diesen, diesen Teiler jetzt zu so machen, verwenden wir einfach im Prinzip einen bnr -Zähler. Und den wollen wir uns kurz in den Datenblatt anschauen. Müssen Sie nur ganz kurz die Kamera positionieren. Ja. Ähm, da sieht man es jetzt gut. wir verwenden einen sogenannten HEF4040B, 12-Stage Binary Counter. Äh, das ist ein sehr alter digitaler Baustein, aber funktioniert immer noch super. Gut. Was bedeutet das 12-Stage Binary Counter? Das heißt im Prinzip nichts anderes als ein 12-Bit-Zähler. 12 man hat am ähm, Eingang hat man einen Zähler, 10 Eingang und dann hat man 12 Bit-Ausgänge. Und man könnte jetzt einfach immer bis 2, 12 bis 20. Das ist zwar auch 10. Ja, nur mal 2, mal 2. Also man kann immer von 0 bis 6 an 1 zählen. Dann ähm, läuft der quasi Übergang, wo wir da den vorne Zählen. Das ist hier also eine Formel dargestellt in diesem Blockdiagramm. Was ich kurz äh, dann noch zeigen möchte, darunter im Datenblatt findet man dann eine Windbelegung. Ich glaube, es sind die bei dem r 2 auch kurz durchgegangen. Es ist wieder so ein 16-bindiges normales normale, gehäuse Von der Einkerbung, da beginnt man dann links von der Einkerbung mit dem 1 so bind zu zählen, zählt dann runter bis 8. Geht dann immer selten, nur 9er-Bind und zählt dann wieder hoch bis 16. Das ist bei dieser äh, ECs die eigentlich immer das. Das Nächsten Seite vom Datenblatt findet man dann ähm, hier oben dann nochmals zu sehen, quasi die Innenbeschaltung. Und das ist was, was ihr bei Michi in der Vorlesung schon einmal gesehen habt. Im Endeffekt sind das einfach zwölf Flipflops, die in der Land sind, die als, äh, als Styler dann probieren. Und der Ausgang von den Flipflops ist dann jeweils, jeweils über einen Buffer äh, ausgeführt. Und was wir mit Datenblatt auch noch kurz sagen wollten, ist, finde findet dann immer ein paar Kennwerte dazu und zum Beispiel das Propagation Delay. Datenblatt ähm, lesen ist immer Kunst, das braucht ja immer ein bisschen der Übung. Ähm, man muss entscheiden, okay, was für Versorgungsspannung haben wir? Wir haben Versorgungsspannung von 5 Volt für die komplette Schaltung. Und dann ähm, hat man quasi, also man hat den typischen Wert und einen Maximalwert angegeben: typisch 105 und äh, maximal 210 Nanosekunden, ähm, kein Minimalwert. Und das ist dann immer ein bisschen gemeint, weil die Datenblätter minimal nach unten gibt es keine Beschränkung. Ist in dem Fall vom Propagation Delay eh gut. Weil ähm, es nur so schneller funktioniert. Aber äh, man kann darauf vertrauen, dass der Wert nicht größer sind, als 210 Nanosekunden. Sollte es doch werden, dann darf man sich dem Hersteller beschweren. Das ist ein guter Richtwert darüber. Alles, was im Datenblatt liegt, steht dafür garantiert der Hersteller. Alles, uns nicht drinnen steht, das garantiert er nicht. Verschweigt er. Verschweigt er. Entweder weil er es nicht einhalten kann, sicher, mit seiner Sicherheit, oder das nicht möchte. Natürlich, umso mehr er verspricht, umso mehr muss er natürlich dann auch äh, garantieren. Und das wollte ich noch kurz herzeigen. Äh, oft sind, gerade bei sind oft noch solche Timing-Diagramme äh, drinnen, die dann noch erklären, ja, diese ganzen Zeiten, wie sind denn der Euro gemeint? Zum Beispiel, was interessant ist, ist, dass von 50% der, der Flanke bis zu 50% der nächsten Flanke gemessen wird. Das muss immer irgendwie definiert sein, macht aber eigentlich jeder Hersteller auch gleich. Gut. Den verwenden wir jetzt als Wie gesagt, wir teilen noch den Faktor auch durch. Das heißt, wir verwenden einfach das dritte Bit als unser Reset-Bit oder als unser vergleichs für die weitere Schaltung. Damit wieder zu mischen. Genau, also hier sieht man diesen äh, 8-Bit-Zähler. Wir verwenden, wie gesagt, dieses dritte Bit. Das ist unser Counter. Jetzt bekommen wir hier eine durch 8 geteilte Frequenz des Ausgangssignals, des VCOs. So, und das nächste, was wir jetzt tun müssen, ist natürlich, das irgendwie zu vergleichen. Und wir haben ähm, das gelöst mit einem x gatter das ist sozusagen die billigste Art und Weise, einen Phasenvergleicher zu bauen. ist nicht so ideal, also in, in wie soll ich sagen, in besseren Face locked loop schaltungen werden Sie ganz, ganz andere Phasenvergleicher finden. Dieser Phasenvergleicher kann auch irgendwie auch nur ein Signal ausgeben, wenn sozusagen die Frequenz in eine Richtung nicht stimmt. Wenn die Frequenz zu niedrig ist, dann können wir korrigieren. Wenn die Frequenz irgendwie viel zu hoch werden würde, würde diese Phasenregelung hier nicht mehr funktionieren. Aber es ist ein einfacher Baustein und wir haben ihn schon kennengelernt, dieses Exklusiv-Oder. Was macht ein Exklusiv-Oder? Es gibt gibt immer einen High-Level aus, wenn die beiden Eingangssignale unterschiedlich sind. ja Also wenn sie hier einen High und hier einen Low Level haben, genau dann gibt unser äh, unser x ohr gatter ein High Level aus oder umgekehrt. Ja, das heißt, sie sie bekommen hier sozusagen das Fehlersignal zwischen dieser Eingangsfrequenz und dieser Eingangsfrequenz. Idealerweise wären die beiden gleich. Das heißt, es wäre gleichzeitig Low beziehungsweise gleichzeitig High. In dem Fall wird unser x uhr einfach null ausgeben. Das heißt das Kontrollsignal an den VCO wäre, passt schon, äh, wir, wir laufen im Gleichtakt, alles kein Problem. Sobald man es nicht mehr tut, ähm, wird das XO wieder eine 1 ausgeben. So, und jetzt habe ich Ihnen vorher schon äh, prophezeit, Sie müssen jetzt den Störabstand finden. Also bitte eine neue Kugelaufgabe. 74HC86 ähm, heißt der Baustein. Äh, Suchen Sie bitte das Datenblatt und errechnen Sie den Störabstand. Das sind alles klassische Prüfungsbeispiele heute, wirklich von vorn bis hinten. So, Sie dürfen gerne im Chat wieder hineinschreiben, sobald Sie das errechnet haben. Ich habe es hier hinter mir noch einmal an die Tafel gezeichnet. Ich hoffe, man kann das so halbwegs äh, erkennen. Dieser Störabstand, also Sie haben vom Hersteller garantiert, dass er einen einen gewissen Maximalpegel als ausgangs bzw. Ähm, bezieh äh, beziehungsweise einen maximalen ähm, Lowpegel als Input erkennt. Das heißt, der Störabstand war Test okay. da dazwischen. Das heißt, V-Störabstand Low ähm, wäre hier VIL V. -V. 1,25 Volt. Ich werde mal kurz das Datenblatt ins Bild holen. Also, mich wieder kleiner machen. So, hier sehen wir das im Datenblatt. Sie haben da ein Input High Level und Input Low Level. Genauso haben Sie irgendwo irgendwo einen Output High Level. Ja, genau. Nächste Seite: Output High Level und Output Low Level. Und ja, wenn Sie, wir machen das am Beispiel von einem, also IVIL war. Bei 4,5 Volt 1,35 und VOL bei 0,1 minus 0,1 Volt und das wäre dann 1,25 Volt. Genau das gleiche können Sie jetzt eigentlich auch machen für den High Level. Meistens sind, äh, wenn Sie das dann ausrechnen, Input High minus äh, Output High oder umgekehrt. Der größere muss man zuerst nehmen, Output High minus Input High. Ähm, wenn Sie das dann ausrechnen, kommen Sie in dem Fall, glaube ich, auf dasselbe. Das muss nicht immer das Gleiche sein. Äh, Sie nehmen dann zur Sicherheit, wenn Sie zum Beispiel danach gefragt werden, was der Störabstand ist, den maximalen Störabstand. Gut. So, das war also unser Phasenvergleicher. Und was wir als nächstes brauchen, ist, dass wir dieses Fehlersignal, das unser Phasenvergleicher äh, ähm, ausgibt, irgendwie aufbereiten, sodass wir es als Eingangssignal für unseren VCO benutzen können. Und das Erste, was wir hier brauchen, ist diese Schaltung, die uns jetzt wieder Christoph erklären wird. Genau. Ja. Die Schaltung selber ist jetzt eben jetzt benannt. Um, die Folie. Die sollte eigentlich sein. Es ist einfach nur ein Tiefpassfilter. Und damit wir den nicht zu so sehr belasten, mit nachgeschalteten Spannungsfolger. Ich ähm, Tiefpassfilter, ob man den braucht oder nicht, das ist eine Sache. Ich es auch Boden probiert, es ist dann aufgekommen, aber das stabiler es mit dem Tiefpassfilter. Äh, auch weil es die komplette Regelschleife ein bisschen langsamer macht. So, wir haben unseren Bigpass mit nachgeschaltenem äh, Spannungsfolger und wir verwenden wieder den gleichen Operationsverstärker, den wir auch das letzte Mal bei diesem äh, R2R-DRC-Aufbau verwendet haben. Warum wir, das, äh, warum wir den gleich nehmen? Ja, einfach, weil man ein herumliegend äh, hat. Rail-to-Rail bedeutet nichts anderes, dass er am Eingang und am Ausgang wissen seine seinen Versorgungsspannungsgrenzen gehen kann. Äh, er wird mit 0 Volt als negative Versorgung und 5 Volt als positive Versorgung versorgt. Und kann auch mit dieser Spannung am Eingang arbeiten und am Ausgang arbeiten. Zweiter wichtiger Parameter die 550 kHz. bezieht sich auf die Transitfrequenz oder die, uh, das Gain Bandwidth product Das ist die Frequenz, uh, bei der der Opel-Farm eine Verstärkung von 1 besitzt. Und jetzt könnte man natürlich fragen, wieso können wir denn überhaupt verwenden, wenn wir hier eine Ausgangsfrequenz von 800 kHz haben, die doch etwas über der Transitfrequenz liegt. Und das liegt einfach daran, dass uh, dieser OPV, diese Frequenz, diese 800 kHz gar nicht sieht. Der OPV, der muss ja nur das Steuersignal für den VCO machen. Und der Tiefpass spielt auch an der Grenz, so dass er eine Grenzfrequenz von 7,2 kHz hat. Das heißt, schnellere Signale kommen an diesem Operationsverstärker so wie Sonnenplan. Und das funktioniert auch. Und... Die anderen Sachen vom, vom Operationsverstärk, also die anderen Parameter, die haben wir eh letztes Mal schon durchgemacht. die würde ich jetzt nicht machen. Und wenn wir Michi gleich sehen werden, brauchen wir den eh noch an einer zweiten Stelle. So, jetzt muss man zuerst einmal ermitteln, ob man mich jetzt mit diesem Mikrofon hört. Ja, gut, deutet schon. Super, danke. Ähm, ja, genau. Jetzt besteht dann vielleicht noch eine Frage: was, was, was hat dieses Filter für eine Grenzfrequenz? Na ja gut, das ist relativ leicht ausgerechnet. Sie haben hier ähm, das R gegeben, Sie haben ähm, die, den Wert des Kondensators gegeben. Das heißt, Sie können mit 1 durch 2 Pi RC äh, die Grenzfrequenz dieses Kondensators bestimmen. Das ist auch so eine klassische Prüfungsfrage, wenn Sie vielleicht irgendwie zur Prüfung mal eine komplexe ähm, aktive Filterschaltung bekommen. Ähm, dann, und es ist gefragt, ja, was hat diese Filterschaltung ungefähr für eine Grenzfrequenz, ähm, dann suchen Sie sich einfach irgendwo so ein RC-Glied, äh, am besten irgendwie am Eingang von der Schaltung, und rechnen so mit 1 durch 2 PRC RC äh, diese Grenzfrequenz aus. Das ist auch für aktive Filter eine prima Abschätzung. Sie sind zwar dann nicht genau dort, weil wir das ja bei den Filtern gelernt haben, dass die ein bisschen komplexer dimensioniert werden, mit Tabellen und so. Ja. Aber für eine erste grobe Abschätzung reicht es vollkommen. So, so, viel zum Tiefpassfilter. Das heißt, wir haben jetzt das Fehlersignal von unserem X-Gatter Tiefpass gefiltert und jetzt müssen wir dieses Fehlersignal noch anpassen. Das heißt, wir haben einfach gemessen, was bekommen wir hier für einen Fehler heraus. Und haben das verglichen mit dem, was wir beim VCO brauchen und wir brauchen da eine gewisse Anpassschaltung. Warum? Weil wir haben ja vorher gesehen, dieser VCO fängt ja erst bei einer gewissen Eingangsspannung überhaupt zu schwingen an. Das heißt, wir müssen, wenn da das XOR zum Beispiel feststellen würde, okay, unsere Taktfrequenz ist jetzt gleich, dann gibt es leider die Spannung Null aus und damit wird hier 0 weitergegeben und damit kommt am, am, am VCO dann irgendwie 0 Volt an und der schwingt halt dann auf einmal plötzlich nicht mehr. Das wollen wir nicht, sondern wir wollen das anpassen und wollen zumindest an die untere Schaltschwelle des VCOs hier herankommen. Und das machen wir eben mit diesem Differential Amplifier, mit diesem Pegelumsetzer. Und weil das einfach so ein tolles, klassisches Prüfungsbeispiel ist, Schauen wir uns das jetzt noch kurz einmal an, wie man diesen Pegelumsetzer rechnet. Dazu ziehen wir hier ein bisschen größer. Sie haben hier einen Operationsverstärker, den gleichen, den der Christoph jetzt gerade für den Tiefpass benutzt hat, haben wir jetzt hier auch benutzt und da haben sie einen invertierenden und nicht invertierenden Eingang und weil es eine Verstärkerschaltung ist wird über den invertierenden Eingang äh, ein Teil der Ausgangsspannung rückgekoppelt die Ausgangsspannung und am invertierenden Eingang liegt auch unsere Eingangsspannung V in so was brauchen wir jetzt noch? Jetzt braucht, also, so, so, können wir ein Eingangsspannungssignal verstärken, aber wir brauchen ja nicht nur eine Verstärkung, sondern wir brauchen auch eine gewisse Korrektur. Wir müssen das gesamte Signal, ähm, auch wenn die Eingangsspannung 0 ist, anheben um einen gewissen Faktor. Und dazu äh, legen wir auch am nicht invertierenden Eingang äh, eine Spannung an, an und weil die Spannung, die uns in dieser Schaltung am einfachsten zur Verfügung steht, 5 Volt ist, ist ja irgendwie praktisch. Mit dem haben wir alle Bausteine versorgt. Nehmen wir diese 5 Volt her, aber natürlich können wir jetzt nicht einfach um 5 Volt anheben, sondern wir müssen vorher diese 5 Volt mit einem Spannungsteiler teilen. Das heißt, hier haben wir diese 5 Volt. So, jetzt gehen wir diesen... Verschiedenen R's noch irgendwelche Namen, nehmen wir den R1, R2, R3 und R4. Und die klassische Prüfungsfrage ist dazu, wie schaut jetzt ähm, die Ausgangsspannung A an? Das heißt, berechnen Sie sozusagen äh, die Ausgangsspannung und das haben wir schon einmal durchexerziert. Damals haben wir gesagt, äh, wir machen das nach dem Superpositionsprinzip, sprich wir schließen einmal die Eingangsspannung kurz und schauen uns an, was bekommen wir für eine Ausgangsspannung einfach nur durch, diese, durch diesen Schaltungsanteil. Und äh, im, im zweiten Schritt schließen wir dann diese Spannung kurz und schauen uns an, was bekommen wir für, für eine Aus Ausgangsspannung einfach nur bedingt durch das, was wir hier am Eingang haben. Und dann zählen wir das Ganze zusammen. Äh, ich, ich mache jetzt die Kurzvariante davon, schreibe Ihnen das einfach direkt an, aber zumindest dann schauen wir noch, was woher kommt. Fangen wir an mit dem ähm, Eingang am, am nicht, -invertierenden, nicht invertierenden Eingang des Operationsverstärkers. Da haben wir mal eine Spannung von 5 Volt. Die wird als erstes geteilt mit diesem Spannungsteiler R3, R4, das heißt mal R4 durch R3 plus R4. Vor allem mit der Spannungsteilers. Dann haben wir hier diese Spannung. in die nenne es jetzt einmal V plus. Also wie am, ähm, ähm, nichtinvertierenden Eingang liegt. Und die wird jetzt verstärkt. Ja, um was? Um, ähm, also mit dieser Verstärkung R2 zu R1. Das ist ein äh, nicht nichtinvertierender Verstärker. Beim nichtinvertierender Verstärker wissen wir die Ver, die Formel für die Verstärkung ist 1 plus R im Rückkoppelzweig durch den R1 hier. So, das ist unser erster Teil. Also das ist das, was am nicht invertierenden Eingang ankommt. Jetzt haben wir noch einen zweiten Teil von der Formel, nämlich das, was am invertierenden Eingang ankommt. Invertierend, haben wir gesagt, ist immer minus. Und die Formel ist relativ einfach. Das, was am nicht invertierenden anliegt, nämlich V in. R2, wieder zurückkoppelt Widerstand durch R1. Beim nicht invertierenden Eingang haben Sie nicht dieses 1 plus dabei, sondern haben wirklich nur R2 zu R1. Das ist sozusagen unser V- und das ist unsere gesamte Formel, wie wir diesen Pegelumsetzer berechnen können. Ich habe jetzt zum Beispiel einmal eine Eingangsspannung von 2,5 Volt äh, angenommen und wenn sie dann da einsetzen, schauen wir einfach einmal, was rauskommt, wenn wir 2,5 Volt am, äh, am Eingang haben, ähm, also Vout von 2,5 Volt. Gut, äh, da am Anfang haben wir diese 5 Volt wieder, R4 zu R3 plus R4, haben wir, also das haben wir alles in dieser Schaltung gegeben. R4 ist 100 Kiloohm, R3 ist 47 Kiloohm. Wenn wir sozusagen das dann ausrechnen, dann kommen wir hier für V-Plus auf 4,7. So, und jetzt haben wir gesagt, Minus V-In nehmen wir jetzt mit 2,5 Volt an. Und jetzt haben wir noch R2 zu R3, das sind diese 3,9 Kilo, die uns da in dieser Schaltung gegeben sind, durch 10 Kilo. Schauen wir, was wir da zusammengerechnet haben. Wenn man das in den Taschenrechner eintipselt, bekommen wir 3,725 Volt. Und so kann man das jetzt ausrechnen für alle möglichen Eingangsspannungen, die wir da anlegen wollen. Ja, wenn wir 0 Volt anlegen zum Beispiel, ähm, ja, bleibt nur dieses 4,7 über. Gut, somit hätten wir den Pegelumsetzer auch wiederholt. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir uns an, wie unsere Schaltung funktioniert oder ob sie funktioniert äh, und widmen wir uns ein paar Messungen, die uns der Christoph wieder zeigen wird. Schauen wir überhaupt an, wie das Ding am Steckbrett aus ausschaut. Das würde ja. mich schon interessieren. Das ist der letzte Teil. Der schließt uns jetzt die ganze bla die ganze Regelschleife. Und jetzt haben wir wirklich unseren gesamten Steckbrettaufbau. Schaut alles ein bisschen gut aus, aber das ist eigentlich wenig. von dort so also gut erkennen, aber hier haben wir das Oszillator. Hier ist unser bias oszillator auf der Seite, dann geht es einfach rüber, Phasenvergleich, Anpassungsschaltung und Anpassungsschaltung. Und anschließend noch zum Schluss VCO und Weiler, so dass wir hier So sieht das Deckwort aus, versorgt das Ganze mit einer Voltbatterie und einem Spannungsregler, der uns zusammen auf 5 Volt herunterregelt. Das schaut schon nochmal nicht so schlecht aus. So. Am Ostsee, was sieht man jetzt? Ganz oben, das grüne Signal, das haben wir vorher schon gesehen, das ist der Ausgang von unserem Bild-Oszillator. Der schwingt, glaube ich, gut mit 100 Kilohertz vor sich hin. Das blaue Signal ganz unten ist der Ausgang unserer BLL. Und das schaut zumindest einmal so aus, als würde das auch wirklich schneller schwingen, als wir es wollten, als wir es, äh, als wir unser Eingang. Und dann haben wir noch das rote Signal, das ein bisschen dreieckig hin und her geht. Das ist unser Steuersignal von unserem VCO. Das heißt, damit kann man, ähm, ja, also, dieser Steuersignal, das bewegt sich natürlich auch immer ein bisschen hin mhm. und her, wenn wir ja diese Regelschleife, wo ähm, die BLF funktioniert und so, die kann sich immer nur dann neu synchronisieren mit jedem Taktschlag von unserem Eingang. Das heißt, ähm, für jeden Takt am Eingang, in unserem Fall, gehen wir acht Takte aus. Und in dieser Zeit muss die PLL selbst für den Takt äh, sorgen. Und das ähm, zittert dann immer ein bisschen um diese Frequenz herum. Grob ähm, kann man sagen, das nennt sich dann Phasenrauschen. Und eine PLL hat im Allgemeinen immer sehr viel, schlecht, sehr viel schlechteres Phasenrauschen, als wie ähm, Oszillatorschaltung, die zum Beispiel mit einem äh, Quarz gemacht wurde. Ja, was wir haben dann auch, ähm, was wir dann auch noch angeschlossen haben, sind die Frequenzzähler. Das sind diese beiden Geräte, die wir haben. Ähm, Das obere Gerät misst uns die Frequenz von unserem Gears-Oszillator. Ähm, das, das untere Gerät misst uns die Ausgangsfrequenz von unserer PLL Und man sieht, wir haben 100, ein bisschen Kilohertz-Ausgangssignal unter unserem Oszilla Oszillator. Und die BLM gibt uns 800, ein bisschen was Kilohertz äh, Frequenz aus. Also Faktor 8 funktioniert. Ich. Das ist nicht schlecht. Könnte man jetzt zum Beispiel einfach den Teiler zum Beispiel umstecken und jetzt sagen, okay, machen wir halt Faktor 16, weil 800, 800 Kilohertz ist ja schon ein bisschen Fahrt eigentlich. Ja. Prinzipiell kann man das natürlich machen, aber es geht leider nicht so einfach. Wir haben jetzt 10 km unsere Schaltung alles hängt von einem ab. Der VCO müsste neu diagnostiziert werden, der Kriegmaschfilter müsste neu diagnostiziert werden, ähm, genau, mit sämtlichen Berechnungen, die, die wir da daran hängen. Genau, der VCO ist ja ähm, aufgrund von dieser Ladeschaltung, die einmal über diese 820 ohm den Kondensator lädt und einmal über die 330 sozusagen entlädt. Ähm, da ist sozusagen der Eingangsspannungsbereich definiert über diese Bauteile, in, in, in welchem Bereich Sie überhaupt eine Taktfrequenz ausgeben können. Das heißt, Sie müssten als erstes einmal diese Schaltung anpassen. Damit aber nicht genug, sondern ähm, Sie müssten genauso diesen Tiefpassfilter an, äh, anpassen, Gut, dieser Tiefpassfilter. Äh, ähm, ja, dieser, dieser Pegelumsetzer, der könnte zumindest irgendwie so bleiben, wie er ist. Aber zumindest hier und hier müssten sie einiges ändern. Darum können wir jetzt nicht herzeigen, wie wir lustig herumhüpfen. Vor zwei Jahren haben wir so eine ähnliche Schaltung schon einmal aufgebaut, mit ein bisschen größere Bauteilwerte hier. Und damals haben wir aus, haben wir uns von, von 50 Hertz von der Netzfrequenz bedient. Auch das ist ein Klassiker bei, ähm, bei, bei digitalen Uhren, zum Beispiel, was man in Ihrer Mikrowelle oder sonst irgendwo, aber vor kurzem einmal diskutiert über so ein Beispiel. Ähm, da können Sie diese 50 Hz Netzfrequenzen nehmen, die sind ja relativ stabil, und dann können Sie mit genauso einer Facelocked Loop Schaltung ähm, diese relativ stabilen 50 Hertz ausnutzen um ein Taktsignal für Ihre Uhr zum Beispiel zu erzeugen. Das haben wir ähm, vor zwei Jahren einmal gemacht. Und da haben wir dann, glaube ich, um den Faktor was nicht, 16, 32, 256, wirklich? Nein, 512, weil wir sind von 50 Hertz auf 25,6 GHz. Das heißt, auch das ist prinzipiell mit dieser Schaltung möglich. Aber wie schon gesagt, Müsste man einige Teile der Schaltung anpassen, damit das geht? Das kann ich nur kurz herzeigen. Ich habe jetzt gerade ein Oszilloskop noch dargestellt. Und zwar den Einschwingvorgang von der also, im Prinzip einfach nur genau diesen Startvorgang am Oszilloskop noch dargestellt. Und jetzt ist die rote Kurve am interessantesten. Gut am Anfang, also rote Kurve, also gibt uns ja quasi das Steuersignal für den VCO an. Und wir ja, zuerst das null und dann schlägt sich das quasi auf einem einigermaßen konstanten Wert und schwingt dann um diesen konstanten Wert herum. Das ist genau dieser, dieser Einschaltvorgang von der DBL. Und da kann man auch wieder verschiedene ähm, Formen, Kurvenformen haben oder äh, Bei dieser BGL, die wir vorher erwähnt die wir vor zwei Jahren gemacht haben, die hat immer sehr, sehr viel größeres Verhältnis gehabt. Dort hat man wirklich so ein Einschwingen um diese Frequenz dann gesehen. Also wirklich Überschwingen und dann ein leichtes Ausschwingen. Das wollte ich noch Schön. Ja, dann sind wir eigentlich ähm, am Ende dieser Demonstration gelangt gibt es noch irgendwelche fragen ihrerseits zu dieser zu dieser schaltung ah ja vielleicht noch eine sache die ich noch erwähnt habe sie sehen da überall so ähm, kondensatoren noch dranhängen an der äh, parallel zu den jeweiligen versorgungen äh, das macht man eigentlich hauptsächlich damit man eine stabile spannung gewährleisten kann die direkt am Bauteil ist. Das heißt, diese Kondensatoren sie dienen sowohl zum Entstören als auch dazu, eine stabile Spannungsversorgung zu haben. Wenn jetzt zum Beispiel kurz diese 5 Volt sich ändern würden, würde sich der Kondensator sozusagen ein bisschen dagegen wehren und wird trotzdem noch Energie fürs Bauteil zur Verfügung stellen. Das heißt, das macht man in der Schaltungstechnik. Sehr, sehr oft, werden Sie sehr oft sehen, parallele Kondensatoren. Ist auch im Datenblatt von den einzelnen Bauteilen immer empfohlen, dass Sie da den klassischen 100 nanofarad kondensator parallel dazu hängen. Ja, gibt es Fragen zur Schaltung? Wollen Sie noch irgendwas sehen? Äh, diese Kondensatoren, die Sie gesagt haben, die sind dann einfach auf dem Breadboard zwischen Plus und Minus einfach dran gehängt. Ja, Christoph, kannst du das vielleicht noch zeigen? Genau, wenn wir der Kamera nochmal zurückkommen, was wir jetzt sagen. Dieser 100 von der ist wirklich klassisch. gemacht macht gerade bei Digital, jetzt sehe so gut wie immer hin. Der hängt zum Beispiel hier. Also hier ist einer, genau, einfach zwischen Plus und Minus. Es ist da eh nicht so sauber gelöst, weil normalerweise versucht man, der Kondensator normal ist, versucht man den so nah wie möglich an den ic -Pin dran zu geben. Der Weg zwischen vom Kondensator zum IC-PIN sollte so kurz wie möglich sein, damit eine möglichst kleine Leiterschleife aufgespannt wird, weil jede Leiterschleife wieder Induktivität hat und hat Induktivitäten sich ja gegen Stromländerung. Der mittlere Chip ist der VCO, gell? das habe ich jetzt an der Diode erkannt. Ja, genau. <lacht> man sieht sie überall. Hier ist der Kondensator. Hier ist noch Kondensator. Das ist kein Stützkandidat, das hat den gleichen Wert. Und beim Bias-Oszillator sieht man das eigentlich ganz gut, wie man es dann richtig machen würde, so nah wie möglich am IC hin, ans IC-Beinchen hin. Ja, das ist in Okay, danke schön. Genau. Warum hat der Christoph gesagt, besonders bei digitalen Bausteinen? Ja, weil Digitale ja ständig irgendwie umschalten. Das heißt, da wird oft einmal gefordert, dass innerhalb von kürzester Zeit ein Strom am Ausgang umgeschalten wird. Wenn wir jetzt von High auf Low oder von Low auf High schalten, dann muss der Ausgang quasi einen Strom an das nächste Bauteil liefern. Und dadurch entstehen sehr große DI nach DT, beziehungsweise DU nach DT, große Änderungen des Stroms äh, in relativ kurzer Zeit. Und ja, das ist genau unser Problem, äh, das wir mit diesem Kondensator äh, zu verhindern probieren. Äh, dieser Kondensator kann dann einfach kurzzeitig diese Energie äh, zur Verfügung stellen, ohne dass sie erst irgendwo von der Spannungsversorgung extra hergeführt werden muss. Die ist gleich direkt daneben im Stützkondensator, äh, neben dem Bauteil vorhanden. So... Das Ganze, vielleicht noch als das Ganze kann auch etwas mildere Formen annehmen. Umso hochfrequenter die Bausteine werden, umso wichtiger ist, dass die Versorgung gut entstört ist oder gut äh, geschützt ist. Und da sind 100 Nanofarad eigentlich wieder viel zu groß. Und dann baut man gestaffelte Kondensatorwerte. Den findet man dann oft 100 Nano, 10 Nano, 1 Nano. Hat so klassisch alle drei parallel dazu. Und umso kleiner der Wert, umso höher, zu so höheren Frequenzen funktioniert er noch als Kondensator. Und kann dann auch noch bis in den mehrspieligen 100 MHz-Bereich äh, äh, als Schützkondensator funktionieren Genau, Und wie vorher schon erwähnt, wichtig ist es so knapp wie möglich ans Bauteil. Ähm, aber Sie finden dann in sämtlichen Datenblättern von irgendwelchen Logik-ICs ähm, oder irgendwelchen Mikrocontrollern oder sowas immer Empfehlungen, wo Sie diesen Kondensator äh, am besten hingeben können. Gibt es sonst noch Fragen? Im Chat ist was aufgepoppt. Ah, können Sie bitte ein anderes Teil der Verhältnis einstellen, zum Beispiel 4 mhm. oder 16? würde mich interessieren, wie die Schaltung darauf reagiert, weil sie nicht optimiert, äh, nicht optimiert ist. Na ja, Christoph, immer machen kann man vieles. Jetzt besonders, ob man besonders viel daraus lernen, also, ich kurz schauen, sollte sich eigentlich mit einmal umstecken. Schauen wir mal, ich, ich würde empfehlen, pro, probieren wir es mit einem geringeren, oder? Ja. Also, wir stecken jetzt von, von Teiler 8 auf Teiler 4 um, oder? Also, der VCO in, in Blau schwingt schon mit irgendeiner. Genau, aber also wir haben ja auch die Anpassungsschaltung so dimensioniert, dass der VCO auch mit 0 Volt. Oder? Also eigentlich immer schwingt. Mhm. Aha. Das heißt, am Pierce-Oszillator oben haben wir wieder diese 100. Also im Endeffekt, Pierce-Oszillator schwingt mit 100 Kilohertz. Ähm, ein Fehler-Signal macht irgendwas und man sieht es eigentlich am Frequenzzähler sehr schön, dass äh, zwar der, der Pierce-Oszillator mit 100 Kilohertz schwingt, aber die PLL jetzt einfach irgendwas ausgibt. Das heißt, die, der VCO, wie das an. Irgendeine Spannung versorgt, die schwankt auch immer wieder. Bleibt kurz dort bitte auf, auf dem Frequenzzähler. Man sieht es sehr gut, dass dieser Frequenzzähler jetzt schwankt. Und das, diese Schaltung heißt ja Phase-Locked-Loop. Und das ist ein klassisches Beispiel, wenn sie nicht gelockt ist. Sprich, ähm, sie gibt keine keine Standardfrequenz äh, mehr aus, keine sich selbst regelnde Frequenz mehr aus, sondern es ist halt einfach irgendwas. Ja. Genau. Wie schon gesagt, der VCO bzw. die Anpassungsschaltung für den VCO ist es so, lieben, dass immer irgendeine äh, valide Spannung anlegt. Das heißt, der VCO wird immer irgendwie schwingen. Allerdings nur mit einer random Frequenz. Äh, für was ist gleich nochmal die Diode beim Schmitt-Trigger? Ähm, vielleicht ist das am besten erklärt, wenn ich diese Simulation ähm, noch einmal zeige. Ähm, das Problem ist, bei dieser ähm, Art von schmitt sie haben ja immer eine Eingangsspannung und dadurch wird eigentlich immer, äh, fließt immer ein Strom in den Kondensator. Das heißt, dieser Kondensator wird die ganze Zeit geladen. Jetzt wäre es aber bei so einem ähm, Oszillator natürlich gut, wenn wir einen Ladevorgang haben und einen davon separaten Entladevorgang. Das heißt, diese Schaltung ist so ein bisschen, mm, ein bisschen ein Push. Wir haben aber beim Laden einen relativ hohen Widerstand von 820 Ohm im Vergleich zu einem äh, nicht einmal halb so hohen Widerstand von 330 Ohm beim Entladen. Und jetzt gehen wir das noch einmal durch. Äh, Sie haben hier eine Spannung liegen. Das Ding, äh, die Spannung lädt diesen Kondensator auf. Irgendwann erreichen wir die obere Schaltschwelle und der Ausgang sch schaltet dann auf Low. Und jetzt wird nach wie vor über die Eingangsspannung, über die 820 Ohm, zwar der Kondensator geladen, aber über die Diode gegen Low Potential, das jetzt am Ausgang ist, wird er noch schneller entladen, weil er die 330 Ohm quasi schneller entladen als die 820 Ohm laden. Ähm, das ist auch der Grund, warum wir hier kein Tastverhältnis von, von 0,5 bekommen können, sondern immer nur kurz Low schalten, dann wird wieder länger High geschalten, kurz Low wieder, wieder länger High. Ähm, das ist im Prinzip dann auch kein Spannungsgestellter Oszillator mehr. Das, das ist jetzt ich noch nichts Oszillieren ohne Diode, aber kann ich nicht. Das Schöne bei Spice ist ja, Sie können es ja selbst ausprobieren. Ähm, diese Simulation steht Ihnen dann äh, in den Unterlagen im Cliff Center wieder zur Verfügung. Und wir können einfach probieren, was passiert denn, wenn ich hier diese Diode weglasse. Aha. Was einmal passiert ist, dass wir ewig lange Simulationszeit haben. Ja. Sie sehen hier, jetzt funktioniert diese Schaltung nicht mehr so wie gewünscht. Es oszilliert zwar noch irgendwas, aber es ist definitiv nicht mehr abhängig von der Eingangsspannung. Setzen wir die Diode wieder ein. Was man auch immer schön beobachten kann, ist den Strom durch die Diode. Und Sie sehen hier jedes Mal, wenn der Ausgang auf Low schaltet, schaltet fließt kurz ein Strom durch die, durch die Diode, dann wird wieder gesperrt. Zoomen ähm, wir mal raus. Weiter oben haben Sie das genauso. Immer dann, wenn der Ausgang auf Low geht, fließt kurz ein Strom und in die andere Richtung wird wieder gesperrt. Okay, dann möchte ich mich für Ihr Interesse an unserer Weihnachtsvorlesung äh, bedanken. Wenn Sie irgendwie noch Fragen haben, wann noch irgendwas aufkommt, irgendwelche Anregungen, ähm, bitte hinterlassen Sie es einfach in Feedbacker. Sonst bleibt mir, bleibt uns nur Ihnen frohe Weihnachten zu wünschen. Und ja, wir sehen uns im neuen Jahr mit einem Flip Classroom zu analog digital konvertern Sie bekommen noch Infos per Mail dazu. Schöne Feiertage.